Leute, ich kann da einfach nur eine Sache zu sagen. Keiner ist erfolgreich geworden durch Zufall. Was waren denn die Herausforderungen gerade am Anfang, wo du gestartet bist, mit denen du tagtäglich zu kämpfen hattest, um deinen Laden anzukurbeln? Ähm, also das war... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Evolution podcast Heute haben wir einen sehr spannenden Gast äh, angereist und zu Gast aus Köln. Zum Glück keine weitere Anreise und zwar der Immobiler Dennis Bieler. Herzlich willkommen bei uns heute im Podcast. Ähm, ich übergebe dir mal direkt das Wort, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, wie alt bist du, was machst du? Ja, grüß dich Leon. Schön hier sein zu dürfen und ja, die Ehre zu haben, bei euch im Podcast äh, dabei zu sein. Ich bin 43 Jahre alt, komme aus Köln, bin dort Immobilienmakler seit 2008, mhm. ähm, mache nur den Verkauf von Wohnimmobilien, mhm. ja und ähm, ja mache das mit großer Leidenschaft jetzt seit fast 15 Jahren. Mhm. Seit 15 Jahren bereits. Mhm. Okay, was war damals deine Motivation, wo du gesagt hast, ich möchte Makler werden? Als ich nach Köln gekommen bin, 2002, weiß ich noch, da hat man ja das Problem gehabt, eine Wohnung zu finden. Mhm. Und äh, ich äh, habe da studiert, dann habe ich die erste WG bekommen. Das war, hat eigentlich schon gut geklappt. Dann habe ich gemerkt, wie viel ja, äh, Spaß das machen kann, wenn man so ein Makler ist. Das hatte ich immer so im Hinterkopf. Mhm. Ähm, hab auch ne, Natürlich auch die Provisionszahlen äh, fand ich auch immer spannend, was man da so verdienen kann. Mhm. Und ähm, habe dann äh, im Grunde äh, irgendwann äh, nach dem Studium gesagt, ich mache das jetzt, habe einen Quereinstieg gemacht und habe es nie bereut. Okay, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Ruß, man kennt vielleicht den Europapark im ja. Süden Deutschlands. Dort habe ich nach dem Abi ein Praktikum gemacht und habe dann immer Führungen gemacht. Also war damals schon mit Führungen beschäftigt ja. und habe dann äh, unter anderem mit dem Wolfgang Niersbach vom DFB und dem Jürgen Bergener, äh, äh, der, das ist ein Sportmoderator aus Köln, ja. die Führung gemacht. Und die haben äh, mich dann äh, gefragt, ob ich in Köln äh, studieren möchte. Da gibt es ein Angebot, ich habe das dir natürlich gesagt, mhm. zum Medienökonom. Und so bin ich ursprünglich nach Köln gekommen. Interessant. Coole Story auf jeden Fall. Okay, verstehe. Ähm, so, jetzt warst du in der WG, hast deine WG gefunden und dann fing das langsam an, dass sich dieser Gedanke Makler werden in deinem Hinterkopf abgespeichert hat. Wie lange hat es dann gedauert von dem Moment, wo du irgendwann mal das erste Mal damit in Berührung gekommen bist, bis du dann gestartet bist. Also hast ja gerade schon den Quellenstieg angesprochen, aber wie, wie viel Zeit ist dazwischen genau. vergangen? Also es war so, ich bin sogar nach dem Studium ähm, in Düsseldorf gewesen bei einer Softwarefirma, da habe ich mhm. ein Praktikum gemacht und ähm, dann ich ein, bin ich in Köln auch in ein Praktikum reingerutscht und habe aber gemerkt, dass zum Beispiel, wenn mein Marketingleiter ähm, ja, recht wenig Ar Arbeit hat und auch die Verdienste fand ich nicht so prickelnd. Mhm. War da auch nicht besonders äh, gut drin, habe ich gemerkt. Also, ich äh, habe dann nach zwei Jahren gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Mhm. War dann sogar kurz arbeitslos für mhm. drei Monate und habe dann übers, übers Jobcenter dann eine Ausbildung äh, zum Immobilienverkäufer bekommen. Mhm. Habe die dann äh, gemacht, drei Monate Theorie, dann war drei Monate Praxis angesagt, die habe ich bei der BAW, also Postbank, wurde das dann mhm. gemacht und bin dann dort von 2008 bis 2015 auch direkt geblieben und war dann Verkaufsleiter für Köln Nord. Also da könnte man ja schon fast sagen, vom Jobcenter zum erfolgreichen Immobilienmakler in Köln. Ähm, sehr, sehr coole Story, muss ich sagen. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass auch nicht immer alles einfach ist, ja. Was waren denn die Herausforderungen, gerade am Anfang, wo du gestartet bist, mit denen du tagtäglich zu kämpfen hattest, um deinen Laden anzukurbeln? Ja, also ich hatte einen ganz äh, pedantischen Schiff. Mhm. Ähm, also das war äh, in dem Falle auch so, dass man, äh, äh, ja, also... Also du, du warst erstmal angestellt als Makler? Ich, hab, ich, war, ich war schon freier Makler. Also mhm. ich habe auch nur auf Provisionsbasis gelebt mhm. und habe aber auch wirklich kein festes Einkommen gehabt. Das heißt, es war schon ein gewisses Risiko. Okay. Das heißt, die ersten äh, drei, vier Monate musste man einfach mal überbrücken. Es ging dann aber zum Glück sehr schnell mhm. und ich habe dann gemerkt, es war sehr hart. Ich hat wirklich, der hat mir wirklich auf die Finger geklopft. Ich war damals natürlich auch noch ein bisschen wilder. Und äh, habe aber dann äh, durch ihn äh, wirklich so ein bisschen äh, ja, Disziplin kennengelernt ja. und äh, dann habe ich quasi dann auch äh, direkt nach drei, vier Monaten die erste Verkäufe realisiert und war dann direkt eigentlich, habe ich Infiziert. gemerkt, ge, ich habe dann an Weihnachten schon gesagt, das war äh, bei meiner Familie, ich bin da gebrochene Immobilienverkäufer, habe ich mal ein großes Wort äh, mir ins Herz gelegt und ja. habe das den Leuten gesagt und ja, war dann wie so ein Postulat, sagt man dazu. Ja, ne? ja ein Postulat, genau. Ja. Ähm, was hast du denn von zu Hause aus von deinen Eltern mitbekommen? Was für eine Einstellung? Sind deine Eltern so eher der selbstständige Bereich? Ähm, ja, mhm, Richtig, okay. ja. genau. Also, das heißt, die Selbstständigkeit war für dich auch immer etwas, was vorgelebt worden ist, weil viele haben ja, glaube ich, das... Ja, ich würde es jetzt nicht als Problem beschreiben, weil letztendlich jeder Jack ist anders, sagen wir im Rheinland, ja. Aber viele Leute kriegen halt von zu Hause aus vorgelebt, du musst deine Schule machen. Also klar, Schule ist natürlich wichtig. Äh, du musst aber in die Ausbildung gehen, du musst einen soliden Job haben, der dir Sicherheit gibt, etc., etc., etc. Und ich glaube, das macht halt vielen, ich weiß nicht, wie du das siehst, gib mir gerne deine, deine Meinung dazu, vielen auch in gewissermaßen ja, ich will jetzt nicht vielleicht sagen Angst, aber sie haben dann Respekt davor, einen Weg zu gehen, der eben out of the box ist. Richtig, genau. Also bei mir war es auch so, dass meine Eltern gesagt haben, die haben die Hände vor den Kopf geworfen, haben gesagt, oh Gott, was macht er jetzt? Mhm. Weil äh, ich habe studiert, die haben mich unterstützt. Ich habe das Studium auch in, in den, sechs, äh, Jahr, in den äh, sechs, die sechs Semester in drei Jahren durchgezogen gehabt. Mhm. Ähm, und äh, dann aber äh, hatten die niemals gedacht, dass das was wird. Okay. Also die haben mich auch gekannt, ich, wobei ich dann beim Studium mich positiv entwickelt habe, aber sie ähm, äh, waren auch sehr kritisch dem demgegenüber. Okay. Aber ich, ich habe es halt immer vorgelebt bekommen, auch äh, ein Freund von mir, der, der war, ist der Sohn von dem Besitzer vom Europapark, mit dem habe ich Abitur gemacht, das heißt der war auch, äh, das, ich bin so in einem Unternehmerumfeld äh, aufgewachsen. Ja. Und dann äh, habe ich eigentlich das auch immer so ein bisschen, sage ich mal, so als Ziel gesehen, so wahrscheinlich in mir. Mhm. Und ich äh, habe es eigentlich nie bereut, so zu machen. Meine Eltern sind jetzt total glücklich, dass ich den Weg genommen habe. Ja. Siehst du mal, man kann jeden eines Besseren belehren. Ja, man muss nur mutig sein. Ne? Fortune favors the brave, sage ich immer. Definitiv, das sind <lacht> wahre Worte. Wie alt bist du jetzt? 43, ja. 43, okay. Und mit wie vielen Jahren hast du gestartet? Mit, äh, Das war mit 28 Jahren. Mit 28 bist du äh, ja. Makler geworden. Okay, genau. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Probleme, weil ich könnte mir gut vorstellen, oder ich weiß es natürlich auch aus Erfahrungen, aber jetzt auch für andere, die zuschauen, ähm, dass natürlich der Anfang ähm, nicht immer so ist, wie man sich ihn vorstellt. Was für Problematiken erwarten die Leute da und was können sie dagegen am besten tun? Also meinst du jetzt der Anfang, wenn man jetzt... Ja, wenn äh, man in die Selbstständigkeit, in die Selbstständigkeit geht, geht. Genau, als Makler spezifisch. Genau, also man muss den Biss haben, glaube ich. Ähm, man muss unglaublich ähm, äh, f eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil mhm. man äh, schnell aufgeben kann. Wenn man jetzt merkt, dass nach zwei, drei Monaten vielleicht noch kein Geld eingeht, da man ja viele äh, Menschen überzeugen muss... Äh, wie wir ja auch wissen, ist es mit das Wichtigste im Leben, so eine Immobilie zu verkaufen und dann als junger Mann äh, das, den, das Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Ich weiß noch, mein erster äh, Einkaufstermin, wie ich da hingefahren bin, da war ich wirklich komplett nervös und äh, bin dann da rein und habe eigentlich nur das Ding versucht zu Ende zu bringen. Mhm. Äh, gab keinen Auftrag, aber ich habe gemerkt, es läuft schon mal viel besser, als ich es gedacht habe. Okay. Ja. Also einfach machen, kann man Genau, sagen. genau. Einfach machen, einfach, einfach durchziehen. Genau. Aber ich glaube oftmals, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du auch viel von mitbekommst, ich bekomme da jeden Tag sehr viel von mit, ist so, ja, ich werde jetzt einfach mal Makler, es hört sich ja ganz geil an, was man so hört, man kann viel Geld verdienen, äh, etc. Ja, Immobilie war schon immer meine Leidenschaft, so das, das Klassische. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so eine Einstellung, die nicht ganz zielführend ist, weil... Nochmal, keiner ist erfolgreich geworden, das ist meine hundertprozentige Überzeugung, keiner ist erfolgreich geworden durch Zufall. Da gehört Arbeit dazu, Disziplin bis, wie du es gerade schon gesagt hast. Absolut, absolut, also... Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht vorher vielleicht bei der Bank die, die, die äh, sage ich mal, Ausbildung oder dort die Immobilienmaklererfahrung gehabt hätte und mich danach selbstständig gemacht hätte, dann wäre das ohne diese Vorkenntnisse und diese Disziplin, die ich da gelernt habe, unmöglich gewesen. Mhm, okay. Nichtsdestotrotz ging ja deine Herausforderungen weiter. Natürlich, man hat immer ein bisschen Umsatz gemacht und ich denke, ein großer Teil der deutschen Immobilienmakler machen auch Umsatz. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja immer diese Berg- und Talfahrt. Ja? Man, man man bewegt sich immer wie auf so einer, auf einem Rollercoaster zwischen einem Auftrag, dann verkauft man den, während man den verkauft, hat man weniger Zeit, wieder neu zu akquirieren. Also dieses klassische Hamsterrad, dann ist mal ein Monat ein Auftrag, zwei Monate nichts. Ja, ich denke, das sind ja auch Probleme, mit denen du zu kämpfen hattest, oder? Richtig, genau. Also es war auch oftmals so am Anfang, dass wir Immobilien äh, reingeholt haben, die, äh, wir haben immer darauf geachtet, dass sie nicht überteuert sind, aber oftmals waren es dann doch Ladenhüter. Mhm. Dann war man drei, vier, fünf Monate mit beschäftigt. Also falsch eingekauft auch. Genau, und ähm, äh, dann hatte man äh, auch eine gewisse Frustration irgendwann, ob man es überhaupt noch verkauft. Man musste den Eigentümer besänftigen. Und äh, da sind so die Gefahren auch drin, dass man äh, einfach äh, sich da verrennt mhm. und äh, sich dann auch verliert als Makler, weil man ja auch dann den Ruf verliert irgendwann. Ja klar. Nochmal ganz kurz zurück, das hatte ich jetzt gerade außer Acht gelassen. Wann war, Du warst ja jetzt im Angestelltenverhältnis oder… Selbstständiger im Angestelltenverhältnis, wie, wie man es auch nennt. Genau, richtig. Und ja. wann war der Zeitpunkt, wie lange hast du da verbracht, bis du gesagt hast, jetzt mache ich mich komplett selbstständig? Das waren dann sieben Jahre, genau. Sieben Jahre? Ja, Doch, genau. so lange? Ja, okay, eigentlich okay. zu lange. Ich sage es auch immer den Kunden, wenn ich jetzt im Einkaufsgespräch bin, von der Historie, ich bin froh, dass ich äh, mich selbstständig gemacht habe. Eigentlich hätte ich es viel früher machen sollen, aber mir hat der Mut gefehlt damals. Und da bist du direkt unter der Flagge Immobiler gestartet. Das hatte ich immer im Kopf. Das wollte ja, ich ja. dir übrigens schon immer mal sagen. Ich finde den Namen richtig, richtig geil. Cool. Äh, also, ja. weil es einfach, das, das erreicht irgendwie die Zielgruppe. Es ja, ist, ist ein Wortspiel. Finde ich immer cool. Ähm, okay. Probleme, Einkauf, zu hoch eingekauft, immer in der Berg- und Talfahrt. Und irgendwann kam ja jetzt der Punkt für dich, wo du gesagt hast, ich möchte aus dem Hamsterrad raus. Ich möchte den Sprung vom reinen Makler, ja, also ich nenne es selbstständige Fachkraft, bitte nicht falsch verstehen, ja, aber wer mhm. den Begriff versteht, kann damit was anfangen, ähm, zum Unternehmer. Ich will diesen Schritt jetzt schaffen. Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Also es war vielleicht auch so, dass ich äh, in meinem Leben äh, viel verändert hat. Es war eine Beziehung, die äh, geendet hat. Äh, ich hatte ähm, äh, auch die Schnauze voll von dem äh, Betrieb, weil ich hatte auch dann irgendwann die Verpflichtung, Mitarbeiter einzustellen, äh, habe dann aber auch die falschen Leute eingestellt mhm. und war äh, dann auch so, dass ich dann äh, die Provision bzw. ich habe dann noch weniger Geld verdient mhm. dadurch. Und ähm, dann wurden auch die, der bürokratische Aufwand wurde immer größer. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Nee, jetzt reicht's mir. Und jetzt ist mir alles gerade mal scheißegal. Ich, mhm. ich mache jetzt wirklich äh, mit dem Unternehmen Schluss und probiere mhm. es. Und, probier's. und ähm, ja, das war dann eben. Dann die Selbstständigkeit? Die Selbstständigkeit, genau. Dann ich Aber da ging es ja weiter bei der Selbstständigkeit, da hast du ja auch erstmal wahrscheinlich, es, es lief ja nicht von Anfang an direkt so über Übergang, also der Übergang war ja jetzt nicht so, dass du direkt eine volle Deal-Pipeline hattest, genau, richtig. sondern da musstest du dir das Ganze neu, neu erarbeiten. Genau. Ja, also ich habe dann im Grunde angefangen, extrem viel kalt Kaltakquise zu machen mhm. ähm, und dann war vielleicht mein Glück, dass ich doch noch äh, ein bisschen äh, Rücklagen hatte. Ich mhm. habe mir dann einfach äh, ganz ich habe mit, mit, mit, mit einem Startkapital von 10.000 Euro quasi dann äh, alles in die Wege geleitet. Mhm. Hat mir halt auch mega Spaß gemacht. Ich bin auch ein Mensch, der sehr wirtschaftlich denken kann, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann sag ich mal, hatte ich auch die Kosten sehr gut im Griff. Ja. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet ähm, und dann äh, ja, über Freunde etc., die haben mir mal einen Tipp gegeben. Das ist ein Interessanter Punkt, da will ich ganz kurz einhaken. Also du hast von zu Hause aus gearbeitet, weil ich höre in sehr, sehr vielen Gesprächen, gerade bei Leuten, die noch relativ am Anfang sind oder erst starten wollen, ja, was ist denn mit einer Webseite? Ich brauche doch eine Webseite, ich doch, brauche doch ein Büro, wo die Leute mich besuchen können. Was ist deine Aussage dazu? Also man, man braucht es nicht unbedingt muss man sagen. Ich, man kann sich auch als mobiler Makler, äh, sage ich mal, vermarkten, dass man immer zu den Kunden rauskommt. Ja, zumindest jetzt erstmal für den Start. Für ne? den Start geht genau. das, ja, okay. absolut. Wann würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt, um, um mal ein bisschen so in die Skalierung reinzugehen, in die erste Skalierung? Genau, also ich denke, wichtig ist halt, dass man die gewissen Rücklagen hat, dass man es dann auch mit einer, äh, ja, mit einer Ruhe machen kann. Mhm. Das kommt drauf an. Also ich denke, man sollte dann schon so äh, ja, 25.000 bis 50.000 im Monat dann an Umsatz machen. Mhm. Okay. Ja. Also jetzt ist es ja irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo du ge wo irgendein Pain, ja irgendein Schmerz bei dir vorhanden war, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte mir Hilfe holen. Ich möchte, dass mir jemand dabei hilft, mein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Was konkret war das für ein Pain, den du da hattest? Der Pain war im Grunde der, dass äh, von meinen Freunden und von meiner Familie äh, alle äh, gesagt haben, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Mhm. Ich selber war in, in so einem Hamsterrad drin, wie du auch vorhin gesagt hast. Ich habe natürlich immer probiert, parallel auch die Akquise weiter zu forcieren, während der Verkauf äh, mhm. gut war. Ich hatte auch äh, gute Ergebnisse und gute Bewertungen. Aber was halt gefehlt hat, war so diese... Diese Ideen, ich war einfach nur... Struktur... Genau, auch, auch, es war einfach immer das Gleiche. Ich bin auch jemand, der gerne sich weiterentwickelt und innovativ ist mhm. und vor allem war es dann auch so, dass man halt vielen shiny objects äh, verfallen ist. Das heißt, ich habe äh, ja, ganz kurz für die, die nicht wissen, was ein shiny object ist, weil das ist ein sehr wichtiger Begriff. Ein shiny object ist, ist letztendlich immer so etwas, was in der Ferne so schön glitzert. Ja, irgendeine Ablenkung. Wieder da eine neue Geschäftsidee. Ach, da muss ich noch eine Hausverwaltung gründen. hole ich mir noch einen Finanzierer ins Haus. Ja, genau. Also genau das ist es letztendlich. Ähm, Leute, ich kann da einfach nur eine Sache zu sagen. Fokussiert euch doch einfach auf eine Sache, macht das eine richtig groß und dann habt ihr hinten raus immer noch die Zeit, um euch auf andere Dinge zu fokussieren. Ja, 100 Prozent richtig. Also das äh, war bei mir auch so. Also ich habe dann sogar überlegt, wie ich äh, irgendwie ein passives Einkommen generieren könnte über irgendwelche coole Online-Lösungen äh, ja. und äh, ja, war dann mehr damit beschäftigt noch. und äh, Irgendwann äh, war, kam dann eben äh, diese Broschüre ins Haus äh, von Bosbach Consulting und ich habe mir die angeschaut, man bekommt ja so viel immer jeden Tag, äh, ne? Anrufe, Cold Calls und dann auch äh, Briefe und Broschüren, aber die hat mich irgendwie direkt vom Hocker gerissen und ich, äh, irgendwie habe ich es direkt gewusst, so dass, dass, dass ich das mache. Was war denn so der erste Touchpoint, jetzt mal abgesehen von der Broschüre, danach in, in, weit, in der weiteren Kommunikation? Es gibt da noch eine interessante Vorgeschichte und zwar, ich hatte einen Immobilienverkauf in Köln realisiert und die Verkäuferin, die war so begeistert von mir, dass sie gesagt hat, sie hat eine gute Bekannte in, in der Eifel, die auch eine Immobilie verkaufen möchte. Dann habe ich gegoogelt und habe einen guten Makler dort herausgefunden, der eben halt auch Kunde ist bei euch mhm. und der war dann in dieser Broschüre drin, die bei mir gelandet ist und den habe ich dann da wieder erkannt und der hat das auch super gemacht und hat total schnell verkauft. Das heißt, ich habe von ihm dann auch noch eine kleine Tipp Provision erhalten okay. Interessant. und wusste da ich gar nicht. wusste ich halt, ja. äh, der, der macht einen coolen Job und der ist da drin in der Broschüre und ich habe die eh von Anfang cool gefunden und dann zum Schluss habe ich dem sein Bild noch drin gesehen Da habe gesagt, ja, das muss ich machen. Okay, da ist aber eine interessante Frage, die mich jetzt super interessiert. Also ich glaube, dass viele da draußen, also was heißt, ich glaube, ich merke das natürlich auch in den Gesprächen, so eine Grundskepsis gegenüber ähm, ja, Leuten haben, die ähm, einem helfen wollen, das Unternehmen voranzutreiben äh, oder sich Hilfe einzuholen in, ins eigene Unternehmen, ja auch anzuerkennen oder zu verstehen, ich kann halt nicht alles alleine. Ja? Mir fehlt es vielleicht an gewissen Punkten an Wissen. Ja? Ob das jetzt in der Akquise ist, ob das jetzt in der, in der Organisation, Management, äh, Systeme, Prozesse, Strukturen oder sogar im Mitarbeiterrecruiting. Es kann ja alles sein. Was würdest du Leuten sagen, die demgegenüber skeptisch sind? Ja, die müssen einfach äh, mal überlegen, äh, was sie machen. Sie machen ja jeden Tag, äh, sind sie gefangen in ihrem System und haben einfach äh, ja, die. Die merken nicht, was ihnen entgeht und was es für ein Segen sein kann. Mhm. Wenn man, Ich habe auch früher schon immer Bücher gelesen und habe äh, auch immer gesagt, es gibt einfach Menschen, die mehr wissen als man selber. Ja. Und wenn man intelligent ist, dann äh, dann nutzt man das, weil ich selber, ich kann, ich kann doch nicht alles wissen oder ich kann nicht alles besser machen. Ich muss mir einfach äh, ähm, von extern, äh, sage ich mal, professionelle Unterstützung holen, damit ich auf ein anderes Level komme. Und das geht nur mit einem super Coaching Service. Mhm. Was ist jetzt im Nachhinein von dem Moment, wo du gesagt hast, ich hole mir jetzt Hilfe rein? Du hattest natürlich, denke ich, schon mal eine sehr hohe Vertrauensbasis durch den anderen Makler, der auch schon bei uns war. Die Broschüre hat dir gefallen. Ähm, dann hat das Coaching gestartet. Was hat sich seitdem konkret, wie hat sich dein Unternehmen entwickelt? Also ich muss sagen, das war äh, so, dass ich direkt am Anfang den Einkaufsprozess äh, mir durchgearbeitet habe und habe dann auch quasi die... Ent entsprechenden äh, ähm, Umstellungen äh, gemacht. Das heißt, ich habe die ersten, ich weiß noch, die ersten vier Einkaufstermine habe ich drei Aufträge gemacht. Mhm. Das heißt, das war immens. Ich weiß noch, als ich denn das erste Mal auf den, auf den ersten Einkaufstermin gefahren bin, ich habe mir das iPad ge ge gekauft, ich habe die Präsentation gemacht, genauso wie es vorgegeben äh, wird ähm, und habe schon eine riesige Freude gehabt, ähm, weil ich zum endlich mal was Neues mache mhm. und auch, auch so einen Leitfaden habe. Das heißt, oftmals ist man mit dem Kunden im Termin und dann lässt man sich so ein bisschen vom Kunden so alles auf die Nase drücken. Ja? Und dann, verli ich bin auch so ein netter Mensch und dann, äh, ja, dann notiert man sich die Sachen, aber irgendwann bei dominanten Kunden kann sich dann so, ne, dann verliert man so ein bisschen so den roten Faden ja. und das ist halt mega und das heißt, ich hole den immer wieder ab, das heißt, ich habe auch ein ganz anderes Standing ja. im, im Termin und äh, durch diese strukturierte Vorgehensweise sind die halt auch dann total begeistert, also es hat mhm. sich direkt er Erfolg eingestellt. Sehr schön, das freut mich natürlich umso mehr zu hören, aber jetzt, Müssen natürlich erstmal, um auch Einkaufstermine haben zu können, muss natürlich auch erstmal äh, ja, Akquise betrieben werden. Es müssen Interessenten her, ja weil der Interessent ist ja noch nicht Kunde. Wie, wie konnten wir dir oder wie hat sich deine Akquise, also deine Ausweitung letztendlich der Kundengewinnung entwickelt, seit du bei uns bist? Ja, ähm, im Grunde ist es so, dass ich immer so ein Grundrauschen habe weil ich eine äh, ne, ne jahrelange Zusammenarbeit habe mit, mit gewissen Lead-Lieferanten, also mit zweien im Grunde. Mhm. Das heißt, das war ganz gut, um viele Termine zu bekommen. Und jetzt habe ich halt viele, ähm, äh, sage ich mal, dieses Netzwerkbuilding building mhm. äh, bin ich angegangen, ich hab, bin in die Flyer-Werbung gegangen. Ich mache äh, äh, Anzeigenwerbung jetzt seit circa drei, vier Monaten. Und was kommt da zurück? Und da kommt natürlich dann, also ich habe jetzt über die Flyer-Werbung habe ich einen Auftrag erhalten, schon. Mhm. Ich mache, äh, äh, sage ich mal, in dem Falle auch äh, eine ganz andere Erstcalls äh, mit den Kunden. Das heißt, es mhm. hat sich alles verbessert. Ich habe jetzt, am, also früher waren es ungefähr 90% Prozent Lead-Verkäufer ähm, mhm. und bin jetzt schon auf einem Level von 60, 40, also 60 Lead und 40, die ich jetzt dank dem bosbach consulting -System. Also organisch aus deiner Marke, aus deiner Brand heraus, die du ja auch immer weiter aufbaust, erschaffst, die du daraus gewinnst. Genau, das äh, habe ich jetzt ganz vergessen. Der Hauptfaktor, würde ich sogar sagen, sind, sind auch die Verkaufs äh, die, die Besichtigungstermine. Da sind die Leute so begeistert und eben halt ähm, äh, mit dem Gutschein in Verbindung des Verkaufs und des geilen Exposés, was wir machen. Mhm. Da äh, kommen viele auf mich zu und wollen dann die Immobilie auch, äh, dass ich sie bewerte und dann mhm. kommt es dadurch zur Aufgabe. Muss natürlich dazu sagen, es ist natürlich nicht nur mit irgendeinem coolen Exposé getan, sondern ich glaube, es ist vielmehr der Prozess im Allgemeinen. Ja, richtig. Ja, für die Leute, was ein Prozess äh, nicht wissen, was ein Prozess ist, ähm, gibt ja auch äh, neue Leute dabei. Prozess ist letztendlich eine Abfolge von bestimmten Aktionen, die ein gewisses Ziel, einen gewissen Ziel oder Zweck verfolgen sollen. Ähm, und da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um das Thema Kommunikation. Ja, also wie handhabe ich Menschen? Wie handhabe ich Interessenten etc. pp., um natürlich dann wieder das Ziel meines Verkäufers mit dem Ziel des Käufers zu kombinieren. Genau, richtig. Ne? Also, also ich denke, das denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Genau, eben. Also, ich denke auch, also ich bin da immer sehr ehrlich, wird mir immer wieder spiegelt mhm. in den Besichtigungsterminen. Da war halt auch die Schwachpunkte ansprechen in, äh, im Exposé. Und das wissen viele zu schätzen. Und was die halt auch feiern, ist einfach dieses, dieser Prozess, dass, dass die 24 Stunden Exposés bekommen, Besichtigungsterminvorschläge, mhm. 24 Stunden um die Uhr anrufen können. Mhm. Das haben wir halt, äh, das machen viele Makler nicht. Und mhm. ähm, ich glaube, dass wir da äh, ja, einfach einen, einen mega coolen Prozess geschaffen haben. Sehr cool. Also ich muss sagen, ich äh, habe deine Entwicklung ja auch so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Das ist ja logisch, du bist Kunde bei uns, das interessiert mich immer. Ähm, dass deine Entwicklung echt super war. Ähm, jetzt gib uns doch mal ein bisschen Daten und Fakten zu deiner Entwicklung. Ähm, was ist bis jetzt dein höchster Monatsumsatz oder was wird dein höchster Monatsumsatz? Wo bist du da? In welcher Region bewegst du dich da? Mhm. Also ich habe jetzt gerade im vergangenen Monat bin ich über äh, 100.000 gelegen. Monatsprovisionsumsatz. Monatsprovisionsumsatz, mhm. genau richtig. Und ich habe jetzt... Äh, in den ersten äh, ja, viereinhalb Monaten, jetzt haben wir Mitte Mai, habe ich im Grunde den Umsatz schon realisiert, den ich im vergangenen Jahr komplett realisiert habe. Das heißt, das Jahr ist äh, extrem erfolgreich gestartet. Ist ja alles so ein bisschen träger, bis ich dann so die, die Zahlen dann einpendle und die, mhm. die Provisionen fließen. Mhm. Also das heißt, äh, in dem Falle ähm, ja, ist es so, dass ich ähm, mir das gar nicht hätte vorstellen können, dass es eigentlich äh, in einem Super Jahr so geil. gut läuft und ja. jetzt ist eben die Mitarbeiterin äh, eine richtig gute kommt im Juni. Wir haben jetzt geht es nämlich aufs nächste Level, ja. Jetzt genau. wird skaliert. Also genau. jetzt haben wir quasi die Basis geschaffen. Wir haben ein, wir nennen es Fließband, ja, was wirklich aus Akquise, Marketing, Einkauf, Verkauf wirklich steht. Richtig. Inklusive Prozessen und jetzt können wir aufs nächste Level gehen. Also sprich, Teamaufbau, Wachstum, Mitarbeiter etc. So sieht es aus, genau. Also Ladenlokal ist jetzt auch äh, ein richtig cooles wieder in der Planung. Also das wird richtig toll, was wir da jetzt machen. Mhm. Direkt am Friesenwall, das heißt, wir werden jetzt äh, uns vergrößern, das Team wird kommen. Und das Fließband ist, wie du sagst, das hat sich jetzt so, so langsam wirklich eingestellt. Also ist noch viel, viel Arbeit zu tun. aber Das es ist, hört auch nie auf. Hört ja, nie auf ne? KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, kann man sagen. Ja. Ja, es geht immer weiter. Also Unternehmer sein oder Selbstständiger sein ist ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also selbst Leute, die, weiß ich nicht, 10 Millionen Jahresumsatz machen, auch für die hört das Ganze natürlich nicht auf. Genau, also das sehe ich auch so. Also die Weiterentwicklung, das ist ja eigentlich das, was auch Spaß macht. Die Kreativität, die man so auch mit euch, auch durch die, durch die ganzen Videocalls, die wir, äh, äh, sage ich mal, fast täglich im Grunde haben, mhm. Ähm, da kriegt man so viel Inspiration jeden Tag und äh, ich gehe jedes Mal raus, schreibe mir was auf, manchmal sogar während dem Call äh, setze ich das direkt irgendwie kurz um mhm. und äh, dass jeden Tag immer jeder Prozessschritt irgendwie immer wieder verbessert wird und neue Ideen einfließen und auch ähm, probierte ähm, äh, äh, Ideen, wo man weiß, die sind erfolgreich. Mhm. Ähm, das ist, das ist einfach total erfüllend auf Dauer. Sehr, also sehr cool. So cool. Jetzt bleibt mir noch eine abschließende Frage. Was sind deine Ziele für die nächsten sechs bis zwölf, zwei Jahre, also sechs bis zwölf Monate, respektive zwei Jahre? Was hast du vor? Genau, also jetzt ist im Grunde dieses Jahr das Ziel, dass wir äh, das Ladenlokal äh, ja im Grunde füllen dass wir da jetzt äh, richtig gute äh, Mitarbeiter äh, reinbekommen, die halt eben halt auch äh, mich sinnvoll ergänzen als Person. Ähm, Ziel ist im Grunde, dass wir, also der Ziel dieses Jahr war, dass wir bei den Bewertungen auf Platz 1 sind in Köln. Also das haben wir jetzt bei äh, Wer kennt den Besten, bei der 1188.0 schon geschafft, mhm. anhand von dem Besichtigungsterminen, Feedback, die wir erhalten äh, und den Verkäufern. Ziel wäre im Grunde dann die nächsten ein, zwei Jahre, dass wir halt dann eben, äh, ja, vielleicht dann auch eine zweite, äh, ein zweites Ladenlokal eröffnen und ähm, in dem Sinne halt ganz, ganz viele äh, Menschen äh, begeistern und auch äh, ja, meisterlich zusammenführen, dass sie wirklich äh, uns, äh, dass sie einfach den Waufaktor wow von uns erleben können und einfach neue Maßstäbe setzen. Sehr schön. Das ist auch mal ein Abschlussstatement. Also ich würde sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür, lieber Dennis. Danke dir. Ähm, ich denke, da war sehr viel dabei für jedermann, für jeden Makler, egal ob er gerade startet, schon länger dabei ist oder eben den nächsten Schritt vorhat, aufs nächste Level zu kommen. Alles, was dafür rele relevant ist, findet ihr hier in der Infobox unterm Video. Ähm, wenn ihr auch den Schritt gehen wollt und die Entscheidung treffen wollt, wie der Dennis, euch helfen zu lassen bei der ganzen Gelegenheit, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Schaut euch das Ganze an, bucht euch ein kostenfreies Coaching. Dann gehen wir mit euch da mal ein bisschen intensiver ins Detail. Äh, verändert hat, dass man natürlich schon länger im Markt ist. Äh, man kennt natürlich gewisse Arbeitsabläufe oder wie man als Makler auftreten muss. Aber ich habe gemerkt, dass so einige Prozesse halt gefehlt haben. Und hier lernt man einfach äh, unter anderem äh, wirklich Struktur und Prozesse äh, ja, zu befolgen.